Kanoniere auf mein Zeichen von links nach rechts beginnen. Feuer! Kanonenputzen! <lacht> also müssen wir runter. Beginnen ihre Hände, beginnen ihre Reihe dahinter, fahren Sie nach vorne. Wer ja. ist hier. Für einen Spaziergang zum blenden gut zur Stürmung voller Links lenken! links lenken, geradeaus. Was hat sich Oben in mir? Ich lass mich kurz vom Wandel wieder machen. Ich will als Schutzbeziehung. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Macht Helmut, gut, Helmut. Ihr rückt dann vor und wenn wir geladen haben, gebe ich dann Kommando Pigeoniere nach hinten. Wir rücken dann ein Stück vor, also ihr braucht bloß der Seite praktisch und rückt dann wieder rein. Und du musst sehen, dass du, da vorne, du noch Abstand hast, sonst ist ein Loch Okay, Gut, okay. So, Musketen laden. Fertig? Ja, ja, Fertig! Ja, an! Sünder ansaßen! Pfand auf! Gib vor! Regeniere! Der ist noch einer. Nachschuss! Regeniere vor! Regeniere vor! Laden! Angriff, Kavallerie! <lacht> nee, nein, nein, nein! die nicht die dummen Einsagen jetzt! So. Reicht so. die zur Seite, nach links. Also, okay, reicht. <lacht> ich, ihr braucht nicht nach hinten. Ja, wird, die, die, die, die. Ich so, Musketiere. Gehen. Nee, vorig haben wir gelernt. Nicht. Okay. Musketiere, vorig, zehn Schritte. Eins, zwei, immer doppel Schritt. Drei, vier, ja, ja, ja. fünf, Scheiße, gemein, sechs. Pfanne. Pfanne öffnen. Gib. Oh! nach rechts, sonst gibts voraus, oh, macht das nicht ja, nirgendwo. Ja, fertig geladen? Fertig. Ja, ja, Regeniere, zur Seite. So. Fünf, nee, okay. Drei Schritte vor, rechts das ist soweit. <lacht> Eins, zwei, drei, drei. Regeniere. Perfeten fertig. Leg an! Hör auf! Gebt, auf! <lacht> <Mit>. <lacht> so, bitte Nierer! Ruhig! außen rum! Wir machen das, ja. Das Papier kommt <lacht> ja. so, das fertig. So. Die Nähe zur Seite und darfst gleich rechts in Linie stehen. Nicht wieder dahinter. Rechts, rechts, rechts sein muss. So, dann dahinter. auf. Gebt Feuer. So. so Fünf fahren an die linke Seite. Gegen oder Bayernet? Ja, also, was? Das noch <lacht> Ja, kann ich gleich mal rein. Rein, oder nee. nicht? Stromangriff, Neben oder Bayonett? Nee, aber noch. Oh Mandanette muss später nach vorne, egal. Da bin ich tot. Oh, ich bin alt. So, okay. Ich gebe Kommando, Schriftkommando. Stromangriff, also geh hin aber bitte. Und links, links, links, links, links. Zeichen! Was? Von links nach rechts beginnen! Follow! Das ist gut, wenn Handelklammer ist. <lacht> Aber bis zum nächsten Mal. Dann sehen wir uns wieder. <lacht> muss Ungesüß sein, jo. aber lieber was Süßes dazu essen. Der Kekslein, äh, der Kaffee, kein Zucker, nur Rehbraun. Ist, äh, Unser sächsischer äh, Kaffee hat verschiedene Variationen, Weiß. muss ja nicht Jakobs Krönung sein, wir können auch Gipfel von Rondo nehmen <lacht> oder dergleichen anders das ist, und schön da? Rehbraun mit ja. ein schönes Stückchen <lacht> Dresdner Eierschäcke ja. oder wir leisten so meine Schwarzwälder Kirsche. Ja, Madame, ihr nicht so zustimmend. Man kann von der alten und der neuen Zeit jederzeit etwas lernen. Als Zeitreisender ist man eh mit allen Wassern gewaschen. Ich bedanke mich als der Ehrenfried Walter von Tschornhaus, als er Sächsisch Universal gelehrt der maßgeblich die Grundlagen zu den Forschungsarbeiten der Porzellan nach Erfindung und Herstellung Böttger hat ein wenig dann an der Ehre sich alles eingeheizt nach meinem im frühen Tode 1708 kurz vor dem Durchbruch, nachdem das Böttgersteinzeug, weinrot, oder noch porös oder rau, der Glanz kommt dann ein, zwei Jahre später durch unsere sächsische chinesische Erde, genannt Kaolin. Und dann, ich muss mich um eine Brennspiegel kümmern, sie polieren, dass wir weiter die hohen Temperaturen halten können für diese Schmelzprozesse. Ansonsten, ihm ist die Kehle trocken und das Tempo sollte dich stochen. Drum auf hinan an die Tränke und Schenke. Achtung, ich komme. Ja, Reißen, das sollte man nicht auffallen. Ich muss leider heute auch noch weiter ich habe jetzt die Kanoniere aufgerufen, sich zu ihren Kanonen zu bewegen und um zu laden, um eine Schießvorführung äh, zu zelebrieren. Liebe Gäste, den Kindern bitte die Uhren zu halten. Es wird jetzt gleich laut. Kanoniere auf ein mit einem. Voyons La demi-heure Ich auf drei! Eins, zwei, drei! Was hat geklappt? Aber das ist so, wenn man in der Sonne steht, dann äh, ist man da doch nicht so irgendwo als Ziel bekannt. Und so, das war's für heute. Erstmal jetzt der nächste Stück. Und aufwärts bis zu ungefähr 1670, 1675 16, 16 Strecke. <lacht> ja, wenn du alles da, da anfängst, dann kannst du nicht mehr weitermachen. Nein, ja, das, das soll da bleiben. Das haben ähm, wir doppelt gehabt. Hast du dich für so ein Zeug interessiert? Wenn du das mal brauchst, ich hab's doch schön noch. ne? Ja? <lacht> Wenn du die Bergmannsuniform dann auch noch nähen musst. Ja, hier gibt's sowas. Wie willst du die Bergmannsuniform nähen? Nein! Nein. <lacht> das ist so warm durch. Das ist echt nö. Feucht sauer ich darf nicht so rumlaufen. Die vorne. Ja, ich bin hier vorzielt keine Mieder. rennst du, ja, da, da. Rennst du mit, ja, da, da. mit diesem Gerät hier rum? Krieg ich Kakel? Wolltest du mich mal vorstellen? <lacht> ja, du musst ja in das schwere Zeug anziehen. <lacht> Ich nicht Helm. Also wenn das jetzt nicht Macht äh, ist sich das die Lederkotte gut? Einfach voll. du schwitzt ein bisschen natürlich, aber die läuft nicht der Schweiß runter. Das ist, was man das ist irgendwie mit dem Helm. Also. Ne, das ist auch ein Problem. Ja, gut, doof ist es, wenn es lange Sport regnet. Wenn das Ding dann nass ist, ja, dann ist es nachgezogen, aber ansonsten <lacht> <lacht> ja. Ja. Nee, ich versuche mich immer leicht belopft bloß zu nehmen, damit da ja nicht zu viel. Hm. Weil, ja, also, ja. Und. Ähm, er nee, ist jetzt vor dem Geburtstag und so ich meine nicht dass ich mir noch irgendwas großartig Weil Es halt wegen Geburtstag erspann und jetzt noch das Auto <lacht> noch alles wieder fertig machen. Wir <lacht> muss noch die Bremsleitung neu machen. Ich denke mal, morgen werden wir endlich mal mit der Kanone schießen. Dann kann ich es so also machen wie Karl, Da schütte ist es bloß auf die Schachtel drauf, weil ich will, es Ich du heute Ich es Ich Ich <lacht> da läuft schon seit fast den ganzen Tag mit dem Ding hier rum. Ich wüsste nicht, warum die Batterie schon ist. Was hier ein Und dieser ist auch authentische Ich denke, das wird im Laufe der Zeit. Genau. Ja. ist ist das. Ja. Du mit Ja. Ja. Das ist eine kleine Technik, die man selber beigebracht haben. Und das ist Mehl. Normal Mehl. Zugemacht. So, damit es stabil bleibt. Haben wir so eine und dann kann ich mir das hier oben rausziehen. So. Ich ja. so noch Das, ist, oh, ja, jetzt, das ja. kann ich jetzt nicht sagen, dass bestochen ja. worden Ja. <lacht> das natürlich voll ich oh, du? Hast du schon mal gehört? Genau. Die machen wir so ein bisschen Ja, wir haben Die Ja. Wir haben hier eine Kanone stehen die frisch gefertigt wurde, ihren Kontrollbeschluss durch hat, ihre erste Bewährung schon bestanden hat. Aber ihr fehlt noch der Name. Wir könnten jetzt auf Vorschläge im Publikum gehen. Kanonen kriegen meistens weibliche Namen. Katharina! Xantippe. Xantippe war ein böses Weib. Sie schlug den Sokrates aus Zeitvertreib. Aber... Es tauchte der Name Elinore auf. Wie das weiterzureimen ist, mag sich jeder selbst äh, denken. Dieses schöne Stück soll auf den Namen Elinore getauft werden. Wir können sie leider nicht fragen, ob sie damit zufrieden ist. Wir gehen davon aus, sie wird es sein. Elinore, ich stoß mit dir an. <lacht> Frauen sind sowieso eine besondere Vorliebe von Männern, manchmal. In der heutigen Zeit ist das ja immer ein bisschen kompliziert. Also, höre auf den Namen Elinore, mach deinen Besitzern viel Freude, den Gegnern bring das Fürchten bei und bleibe wohlbehalten beieinander und kämpfe immer auf der richtigen Seite. Dreimal, Elinore. Jetzt einmal Sekt drüber noch. Erst Sekt. Schiffe kriegen auch die Flasche. Ihr könnt schon mal Zündkraut reinmachen. <lacht> ja, ist <da>? ja, bitte. <lacht> <lacht> ja, das <kriegt> Gutes <Hey>! Elinore hat einen dicken Schädel, aber... ja, ihr dreimal was auf in Nusshaut. Da hast du auch dreimal gestürzt, Anna. Also hier fehlt noch ein bisschen Courage. Das ist ein Familienmitglied. Ich herzlich mit dir um. So, ich bitte darum, dass Eleonore jetzt antworten mag. Gut, tschüss. Hallo! Okay. Wer mag kann ja diese 200 Küssen. <lacht> Aber nur die Männer. <lacht> <Das> geht doch. Die <lacht> Leon! <lacht> Gut. Saufet! Saufet! No, halt. Tüter, feuert nee, wieder! Nee, stehet auf und feuert wieder! Ja. Alles klar! Kanoniere! Äh? Von links nach rechts, wir gehen Feuer! Früh! Ja, noch Katze. Geht nicht! Ja, wenn du nicht dann musst du verlassen. Verdammt. Ah, Ja, dann müssen wir alles Ja, Baus ja, das P